Vanlife Tipp Nummer 5 Überall Internet haben Dazu habe ich mir einen billigen Router geholt, der eine externe Antenne unterstützt Der Router selber läuft auch mit 12 Volt, sodass man den ganz einfach an die Bordbatterie anschließen kann Die externe Antenne ist so stark, dass ich grundsätzlich überall Empfang habe Sollte das Signal aber doch mal schwach werden, dann kann ich die Antenne einfach in jede Richtung ausrichten Überall Internet